Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, Oliver Schirmer hier, ich freue mich, dass du ja dir dieses Video anschaust und in diesem Video geht es um die besten Partnerprogramme mit Lifetime Provisionen. Und äh, ich möchte dann auch in diesem Video zeigen, wo du ja ganz einfach die besten Partnerprogramme mit Lifetime Provision finden kannst. Ähm, bevor ich aber allerdings auf das Thema eingehe, vielleicht äh, noch ein Gedanke dazu, weil in, ja, in den Gesprächen, die ähm, ja ich äh, führe, kommt immer mal wieder das, äh, ja, das Thema auf Höhe der Provision. Und ich möchte dir gerne jetzt im folgenden ein Beispiel geben, warum es nicht immer äh, auf die Höhe der Provision ankommt, sondern ähm, dass du mit weniger Provision langfristig sogar mehr verdienen kannst. Und da kommen nämlich die Lifetime Provisionen ins Spiel. Zunächst mal ähm, ganz kurz. Was ist eine Lifetime Provision? Das ist eine Provision, die wird so lange gezahlt wie der Kunde, der durch dich vermittelt worden ist. Äh, dementsprechendes äh, Produkt bezahlt. Sehr häufig findet man das in, in Software oder in äh, Membership-Bereich. Äh, wieder. Ja, das heißt, wenn jemand eine Software bezahlt, dann bekommst du für die Vermittlung äh, eine Provision und immer, wenn die Monatsrate oder die Jahresgebühr fällig wird, dann bekommst du einen gewissen Prozentsatz, der halt vorher vereinbart wurde. Und das kann äh, also erfahrungsgemäß sind natürlich diese Lifetime provision deutlich niedriger ja, wie ähm, Einmalprovisionen. Das heißt, manche Partnerprogramme, die ähm, ja zahlen dann eine einmalige Provision für die Vermittlung. Und ähm, die sind natürlich in der Regel deutlich höher und viele konzentrieren sich einfach darauf, ja möglichst viel Provision ähm, zu erhalten, bei, äh, wenn man einen Kunden gewinnt. Und, ähm, aber die Höhe der Provision ähm, ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Natürlich ist das auch wichtig. Aber ähm, wenn du anders an die Sache rangehst, kommst du da deutlich besser weg. Und jetzt einfach mal kurz anhand von einem Beispiel, dass du sehen kannst, was ich damit meine. Mal angenommen, du vermittelst pro Monat 10 Kunden, also 120 Kunden ähm, pro Jahr an ein Partnerprogramm. Und ähm, mal angenommen, die Monatsgebühr ähm, für das Produkt beträgt 69,90 und du würdest 30% Provision abzüglich Gebühren bekommen. Dann. Ähm, Hättest du in einem Jahr bei 120 Kunden und 18,87 Euro ja, pro Monat, also diese 30% abzüglich Gebühren, hättest du nach einem Jahr Arbeit eine wiederkehrende Provision von 2.264 Euro monatlich oder eben 27.172 äh, Euro pro Jahr. Und wenn du jedes Jahr das gleiche machst, dann verdoppelt sich ja deine Anzahl beziehungsweise es kommen ja immer 120 ähm, Kunden hinzu, so hättest du nach vier Jahren dann 480 Kunden, a 18,87 Euro monatlich, sprich Provision pro Monat 9.057 Euro oder wenn man es auf Jahr, aufs Jahr hochrechnet, von 108.000 Euro. Wenn wir einfach mal den Vergleich dazu machen, ja, ähm, wenn du jetzt nur auf die Höhe der Provision, der Abschlussprovision schauen würdest und du würdest dann 100 Euro Provision bekommen, bei einem Produkt, was, du, was für 200 Euro verkauft wird und du hättest nach vier Jahren dieselbe Anzahl der Kunden ge gewonnen, hättest du im Vergleich dazu ja nur... 48.000 euro äh, an gesamtprovision verdient das ist schon mal deutlich weniger wie die 108.000 und das ist jetzt nur auf die vier jahre gerechnet weil du ja selbst wenn du jetzt nichts mehr machen würdest die 108.000 euro jahr für jahr erhalten würdest. so und deswegen solltest du dir definitiv ähm, zuerst mal ähm, die mühe machen aus meiner Sicht nach Lifetime-Provisionen Ausschau zu halten und dann, ähm, ich sag mal, dein, ähm, den, den Kundenwert ähm, deiner Kunden dann zu erhöhen, indem du zusätzlich ja, Produkte mit einer Einmalprovision ähm, ja, vermarktest. Der Vorteil ist ganz einfach, wenn du dich auf Lifetime-Provisionen äh, konzentrierst, dann hast du einfach ähm, auf Dauer gesehen das lukrativere Modell gewählt. Ja, und ähm, du hast ein planbares und ein sicheres einkommen und der Ak akquisitionsaufwand ist ja sowieso einmalig ja also das heißt ob du jetzt einen kunden gewinnst ähm, an dem du dann 100 euro einmalig verdienst oder einen kunden gewinnst an dem du dauerhaft ich sag mal jetzt wie in dem beispiel ja 19 euro monatlich verdienst der akquisitionsaufwand ist äh, ist ja gleich der, der Unterschied liegt halt darin, ähm, du hast bei einer einmaligen Provision halt eben die 100 Euro in dem Beispiel einmalig und ähm, ja, bei Lifetime-Provision halt eben immer wiederkehrende Einnahmen. Und deswegen solltest du da definit drauf, definitiv drauf achten und das vielleicht einfach so ein Gedanke mal an der Stelle nicht immer sofort auf die Höhe der Provision achten, sondern einfach mal schauen, ähm, was habe ich denn langfristig ähm, von dem jeweiligen äh, Partnerprogramm dann? Ja, gut, ähm, das ist so viel jetzt mal an der Stelle. Und jetzt habe ich dir auf, äh, ähm, auf meinem Blog oliverschirmer.de, ich verlinke es unterhalb des Videos, habe ich dir ähm, ja einen Artikel erstellt, wo du das Ganze nochmal nachlesen kannst und du findest in diesem Artikel auch eine Liste ja, ähm, von den aus meiner Sicht ähm, besten Lifetime-Partnerprogrammen. Ähm, Habe ich für dich ähm, zusammengefasst, so dass du nicht erst großartig suchen musst, sondern sofort ähm, ja für dich wählen kannst, welche Partnerprogramme für dich in Frage kommen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß ähm, ja, beim Lesen des Artikels und natürlich beim Re äh, Anmelden der Partnerprogramme. Und natürlich wünsche ich dir ja viel, viel Erfolg und natürlich viele, viele. Ja, Lifetime-Provision. In diesem Sinne, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du ja unterhalb des Videos ähm, ja ein Like da lässt äh, der Sache, ähm, ja, oder vielleicht auch einen Kommentar, äh, dir kurz die Zeit nimmst und äh, das Ganze kommentierst. Und natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.